Nach so vielen Jahren Astralreisen und Seelenreisen habe ich entschieden, die aus meiner Sicht wichtigste Technologie und Frequenzen, mit der ich arbeite, zu veröffentlichen, und zwar das Soul Travel Experience Bundle. Das sind fünf verschiedene Frequenzen und diese Frequenzen helfen dir, den Gehirnareal für Seelenreisen zu stimulieren und zu aktivieren und können vielleicht sogar eine Seelenreise indizieren. Und In diesem Video reden wir darüber, was ist eine Seelenreise, wie ist die Technologie dahinter und vor allem habe ich dann noch ein eigenes Video gemacht mit zum Beispiel einer ersten Erfahrung, meiner ersten Erfahrung, die ich mit dieser Frequenz produziert habe. Wir starten damit, indem ich dir erzähle, wie es dazu kam, dass ich eine Seel, also dass ich diese Frequenztechnologie entwickelt habe. Und zwar habe ich mich mit Studien beschäftigt und zwar gibt es eine Studie, die nennt sich EEG of Death. Also Menschen, die einen, einen Unfall hatten, die einen, einen großen, ein großes Problem hatten, also sprich einen Schlaganfall oder eine Herzoperation, wo die Wahrscheinlichkeit bei der Operation sehr hoch war, dass sie sterben, haben die sich sozusagen ins Krankenhaus, also hatten da einen Unfall und die, oder sie hatten eine fixe Operation, wo die Wahrscheinlichkeit beim Tod sehr hoch war. Und die Ärzte haben halt gefragt, ob sie beim Operieren, ob man sie ans EG schließen darf. Einfach nur der Forschungswillen. Und manche haben mal halt zugesagt und dann wurden die operiert und sind dann tatsächlich auch gestorben. Und dann hatten die Ärzte aber beim Tod des, des Menschen ein, ein Gehirnmuster. Und dieses Gehirnmuster, ähm, da wussten sie, so, was passiert im Gehirn, im EEG, während Menschen sterben. Und als ich sozusagen dieses Muster gesehen habe, dachte ich mir so, man kann ja mit Frequenzen dieses Muster simulieren und eine Art Naturerfahrung simulieren. Und habe dann sozusagen dieses Muster nachgebaut, das sind so diese tiefsten Epsilon-Frequenzen, also 0,5 Hertz bis 0 Hertz, in Kombination mit High-Gamma-Frequenzen, so ab 10.000 Hertz in Kombination mit 55 Hertz und so ein paar ähm, andere Variationen davon. Und habe das dann nachgebaut und ähm, die ersten Male hören haben, nicht so krass funktioniert, und dann habe ich halt weitere Studien gelesen und da hieß es, dass man diesen Areal im Gehirn stimulieren muss, dass man das trainieren, trainieren muss, ja, also diese Epsilon-Frequenzen-Training. Und habe dann für mich eine äh, fünf Frequenzen gemacht und diese fünf Frequenzen haben sozusagen diesen Gehirnareal areal trainiert Und wenn ein Kind, wenn ein Baby geboren wird, dann hat das Baby sozusagen diesen 0,1 Herz. dann wird es ein paar Monate alt, dann hat 0,2 Herz. dann wird es noch ein paar Monate, alt, dann hat 0,3 Herz. und irgendwann kommt es dann auf 0,5 Herz. und das Baby dann so noch älter wird, dann geht es in 1 Herz, also in Delta und dann in Theta und wenn, wenn das Baby dann erwachsen wird, sozusagen also erwachsen, so Kindesalter, so sieben Jahre und dann ist es irgendwo im Theta-Bereich zum Beispiel. Ne? Also das heißt, wir kommen alle von diesem 0,1 Herz her. Und das heißt, die Idee war sozusagen, wenn Menschen sterben, kommen die in diesen tiefsten Bereich zurück und wenn, wenn Kinder geboren werden, kommen sie aus diesem Bereich. Und meine Idee war es, da eine Frequenz zu bauen, die diesen, diesen tiefsten Bereich stimuliert, damit man sozusagen dann erlebt, von wo kommen wir, was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir uns in, diesen, in diesem Areal befinden, in dem sich Kleinkinder oder Verstorbene aufhalten. Und habe dann Tagelang eben diese Frequenzen, also zuerst habe ich mir nur eine so Epsilon-Frequenz immer wieder gehört, hat nicht funktioniert und dann dachte ich mir, ich baue ein Trainingsprogramm, also wo ich sozusagen eine Ramp baue, also von 0,5 Hertz auf 0,4 Hertz und ähm, das habe ich dann immer wieder gehört, dann ähm, die nächsten Tage dann von 0,4 auf 0,3 und bis es dann sozusagen mit diesen fünf Frequenzen auf 0,1 auf 0 Hertz ging. Und das habe ich dann immer wieder gehört. Und hatte dann irgendwann mal eine sehr, sehr krasse Seelenreise, die jenseits von Astralreisen war. Und als ich sozusagen meine erste Seelenreise damit indiziert habe, war das so außergewöhnlich, dass ich danach aufgehört habe, Astralreisen zu machen, weil Astralreisen aus der Perspektive, aus dem Zustand ähm, volle Beschränkung waren für mich. Und äh, ich hatte damals sehr viele Astralreisen und... Ähm, hatte schon sehr viel Erfahrung und immer wurde es natürlich auch ein bisschen fad, muss man sagen, ne? weil du bist halt beschränkt wie mit dem Körper, du kannst halt, kommst dann immer an immer Grenzen und mehr geht halt nicht. und Aber in einer Seelenreise, wenn man sich in diesem Zustand befindet, das ist so wie Aggregatzustand, der physische Körper ist wie ein Eiszapfen, der, der, der Astralkörper ist sozusagen das Wasser, wenn der Eiszapfen geschmolzen ist und der, der Seelenreise ist sozusagen, wenn du dich in einer Gasform befindest, und in dieser Gasform sozusagen dann durch, durch Raum und Zeit gleiten kannst. also sozusagen da hast du unendlich viele Möglichkeiten, kannst miteinander Geschwindigkeit dich bewegen, kannst zu anderen Planeten gehen, in andere Frequenzbereiche, in andere Welten und so weiter. Und dort hast du einfach viel mehr Potenzial, viel mehr Möglichkeiten, mit deinem Bewusstsein etwas zu erleben und zu machen. Ja, Und so habe ich dann angefangen, halt viele Seelenreisen zu machen und habe dann ähm, diese Erfahrungen indiziert. Und das Coole an Seelenreisen ist, wenn man zum Beispiel ähm, durch externe Substanzen so eine Breakthrough-Erfahrung indiziert, dann ähm, passiert es oft, dass das Ego mitkommt, dass es Angstzustände gibt oder so ein Bad Trip und so weiter. Äh, aber bei körpereigenen Breakthrough-Erfahrungen oder Seelenreisen, wie ich es nenne, ist es ganz anders, das Beispiel, du fliegst jetzt mit Hyperlichtgeschwindigkeit mit einem physischen Körper durchs Universum, der physische Körper würde jetzt haumsacken vor Angst und vor und vor in Ohnmacht fallen und so weiter. Mit einem Astralkörper würdest du das tun, dann würdest du schon sehr schnell Panik bekommen. mit das, In einer Seelreise ist es so, dass du jederzeit sagen kannst, stopp, ich gehe jetzt wieder aufs Klo und dann lege ich mich hin, mache die Augen zu und dann mache ich einfach weiter. Ja? Oder du fliegst halt mit der Seelenreise, mit dem äh, also Mentalkörper in einer Seelenreise durchs Universum. Dann denkst du dir stattdessen einfach nur, ja, habe ich ja Million mal gemacht, ist das Natürlichste überhaupt. Und du fliegst einfach weiter. Also das heißt, du bist einfach, du erinnerst dich und koppelst dich zurück an den Zustand, der du eigentlich bist. Und das sind so die Erfahrungen, die ich mit Seelenreisen initiiert habe und die ich mit diesem Programm entwickelt habe. Und ähm, das wollte ich dir eben heute sagen und habe dafür eben diese fünf Frequenzen ähm, entwickelt, wo du dieses Training hast ähm, und du fängst mit Condition 1 an und arbeitest dich dann bis Condition 5 hinunter und dann <lacht> hoffe ich, dass du damit auch deine erste Seelenreise indizierst. Falls du sagst, du willst es unbedingt erleben und du holst dir dieses Bundle, ähm, dann schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo dazu an, wo ich dir genau erkläre, wie du das am allerbesten nutzt, was für einen Trainingsplan du dahinter verwenden kannst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.